Du, mag der Emil vielleicht eine Banane? Na danke. Der Emil ist auf Diät. Machst du irgendeine spezielle Bananenkur oder schmeckt es einfach nur? Ich lebe in einer Bananenrepublik, also esse ich Bananen. Bananen werden botanisch zu den Bären gezählt. In unserem Staat rennt einer herum, der ganz klar gesagt hat, wie er den Staat abzocken möchte und die Leid beeinflussen. Und was ist, statt sich im tiefsten Erdloch zu verkriechen, von Verurteilen und Wegsperren ganz zu schweigen, kandidiert er auch noch, ganz ohne Scham und Reue. Und das geht einig. Du meinst den Strache, oder? Die Krümmung der Banane entsteht aufgrund des negativen Gravitropismus. Und dann haben wir da einen, der durch dubiose Geschäfte Millionen von Euro versenkt hat. Und was wird der? Zuerst Innenminister, dann Nationalratspräsident und dann leitet er auch noch einen Untersuchungsausschuss, obwohl er selbst da ja irgendwie auch involviert ist. Und das geht ein. Hm. Du meinst ein Ein mittlerweile veralterter Ausdruck für die Banane ist Paradiesfeige. Und um dann haben wir da einen. Der hält sie für einen Mini-Trump. Ein Trumperl sozusagen. Sobald der den Mund aufmacht, kommt nichts Gescheites dabei außer. Erst vor kurzem hat er gemeint, dass die Schweiz deshalb unter den Top-Staaten der Welt ist, weil sie nicht an EU-Regeln gebunden ist, was angesichts von knapp 130 bilateralen Abkommen mit der EU ein kompletter Schwachsinn ist. Aber Hauptsache EU-Bashing, was geht. Und der führt eine Gruppe von von glühenden Europäern an, die unseren Staat in Geiselhaft genommen hat. Und das geht ein! Ah, du meinst einen kurzen? Es gibt etwa 70 verschiedene Bananenarten. Und dann gibt's da eine Partie, die scherze gar nichts. Da wird wieder besseren Wissens und Gewissens ein Virus in der ganzen Welt verbreitet. Und dann stellt man sie hin und sagt: Man hat alles richtig gemacht. Und lässt sich den Erfolg nicht schlecht reden. Widerwärtige Laura sind es. Ah, ah, ah, sowas darfst du über Frauen nicht sagen. Dafür hast du viel zu wenig für die Partei geleistet. Warum? Die Männer sind mitmacht, Das geht rein. Auf den Staudenblättern der Dessertbanane breitet sich der Pilz Black Sigatoka aus, weshalb industriell betriebene Bananenplantagen einmal pro Woche mit Fungizid besprüht werden müssen. Und dann gibt es ja bei uns Parteien, da kannst du die böse Absicht schon im Namen erkennen. Ah, du meinst Liste Sebastian Kurz, die neue ÖVP? OVP, neue OVP, Organisierte Verbrecherpartei, Bananenrepublik halt. Warum heißt es eigentlich Bananenrepublik? Das ist mir Banane. Aber irgendeine Erklärung muss es ja geben. Na, die Leute sagen, das ist mir Banane. Und dass das die Leute alles so akzeptieren, zeichnet heute halt eine Bananenrepublik aus. Geh, okay. geh mal eine. Dann sag mal, der Emil mag sicher keine? Ich hoffe, du weißt schon, dass der Emil ein Stofftier ist, oder? Na und? Niemand ist perfekt. Na dann, toi, toi, toi.